Mit herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Wobbly Live mh, auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr habt Bock, dadurch, dass die letzte Folge bei Wobbly so gut ankam, 500 Aufrufe fast so, dann machen wir heute einfach mal noch eine Folge. Und es kam ja dieses Update und das soll es so ein Secret geben. Und das testen wir heute einfach mal aus. Ja. Mach mal einfach mal. Ja, fängt gut an. Danke. Danke! Ehrlich. Oh. Muss jetzt an. Oh. Das war ja klar. Was ich auch in diesem Update wieder richtig geil finde, dass der Schnee wieder auf den Dächern ist. Weil das halt, das ist halt geil. Irgendwie kommt es mir vor, dass die Autos langsamer sind. Vor allem der Sportwagen. Ich weiß nicht warum. Ich habe jetzt auch schon lange nicht mehr überhaupt die gespielt, aber... Ich weiß es nicht. F fühlt sich irgendwie so an. Keine Ahnung. Äh, also wir machen mal so ein Secret genau den Schneemann treffen, aber ich treffe ihn natürlich nicht. 185. Ja, ist doch gut. Ah, bei den Elfchen müssen wir doch wieder diese ähm, Zuckerstangen eingeben. Äh. äh. Zuckerstangen. Äh. Die Zuckerstangen geben dem. Da. Ja. Und dann bekommen wir irgendwie so eine Kleidung abziehen oder so. Ich weiß es nicht. So, wir nehmen hier den Heli. Weil ihr jetzt gleich sehen, was für ein Update ist. Und es ist ganz geiles. Ich habe es mal angeguckt, aber ich ähm, habe da jetzt nichts so weiter dran gemacht. So. Passen auf, nicht, dass wir noch irgendeinen Berg berammen. Wäre jetzt nicht so schön. Was bestimmt gleich passieren wird. Weil ich mich kenne. Ich hoffe es aber nicht. So, so und hier ist irgendwo eine Höhle. Hier links, ja, ja, ja da, wo das Haus ist, kann ich da landen? Ich meine, da gibt es auch so einen Aufzug, aber ja, ja, kann ich, kann ich, kann ich locker. So, also letztes Mal war ja hier diese Höhle. Und da war alles, da war ja hier dieser Eismann, ich, da habe ich glaube ich kein Video zu gemacht. Da müsst ihr einfach vom Dschungel so eine Fackel holen und könnt dann die Fackel hier hin tun, dann schmelzt das Ding. Dann kommt der Mann raus, habt so eine Eiskleidung und dann könnt ihr hier noch so F drücken und da hat da auch was. Äh, und ja, das ist das Secret, bloß mache ich halt jetzt nicht, weil ich hab's halt schon. Ja, hier ist so ein Aufzug, den können wir uns für nachher mal hochholen. Äh, genau, das ist hier so eine Hütte mit so einem Aufzug. Hier geht noch so ein Weg lang oder wo das war, ich habe doch da irgendwo... Ha, ah, da unten ist irgendwie ein Weg. Aber ich fra frage mich, wie man da hinkommt. Ach, hier vorne ist eine Treppe, oder wie? So, ja. Gehen wir dann auch mal lang. Aber erstmal soll hier irgendwo was sein. Ha, ah, ja, hier geht ein Weg lang. Ich gehe mal nach links. Was ist? Was ist das? Nicht im Stehen, sondern im Liegen. Das ist eine Rutsche. Lol. Okay, dann rutsche ich direkt mal einer. Hä, hey, lol, geil. Hä, hey, das sieht ja geil aus. So, jetzt gehe ich hier rein. Und? Uhuhu. oh Oh, lol, man kann nicht so richtig zumachen. Äh, kaputt machen. Oh, lol. Oha. Das ist wie diese Bobbahn, die eine. Aber hä, hey, lol, voll geil. Ein bisschen langsam bin ich, aber... Ja, ich bin wirklich sehr langsam. Jetzt geht's es hier nochmal runter. Oh. Alter. Oh, oh, oh. Nein, das soll jetzt aber nicht so sein. Hä, hey, lol. Das ist ja geil. Da sehe ich irgendwas. Wuhu. Ja, ist... Oha, wo bin ich? Was war das gerade? Wie groß seid ihr? Kann ich da rein? Hier sind Pinguine. Oh, wie süß. Äh? <lacht> Spielen die? Spielen die das? Äh, uh, äh, brauchen wir hier so einen... Äh. Mhm. Hä, von wo kamen wir jetzt? Ach, von dort. Und jetzt? Nein. Haha. Oh, ich weiß nämlich nicht, was da ist. Nein, komme ich hier nicht mehr hoch? doch oder was ist hier müssen wir da durch ich guck erst mal hier ah das meinen die mit Bob Dings so okay <lacht> wie, die, wie die da so sitzen hier können wir was kaufen ein Hockeyschläger und hier Eis mm, lecker und hier? Was? Ein Hammer. Und die Spitzhacke. Das heißt, wann kann man denn das kaufen? Hä? Ich gehe jetzt mal in eins von den Löchern. Könnt ihr mal auch auf, Ja? Mund halten? Aber. Äh. Soll ich das mit so einem Bobbahn machen oder einfach so reingehen? Ich glaube, mit so einer Bobbahn ist cooler, ne? Also, ich weiß es nicht. Ich habe ja noch nie gemacht. Auf jeden Fall sind wir hier irgendwo. Ich weiß selber nicht, was wir machen müssen. Also, ich habe nur irgendwas gehört. Oder, come on, ich gehe da jetzt einfach mal rein. Oh, damit sind wir ja schnell. Wie, wir mit... Oha, sind wir schnell. Ist jetzt hier irgendwas? Ich habe irgendwie Angst. Was ist hier rechts? Wie wir mit, mit unseren bloßen Sachen, mit unserem bloßen Körper, die Eisdinger kaputt machen. Wo kommen wir raus? Okay, von da kommt auch eine Strecke. Kommen wir hier überhaupt irgendwo raus? Da ist ein Geschenk da drüben. Ah, da machen wir, glaube ich, automatisch lang, ne? Was ist das gerade? Davon mache ich mal ganz kurz das Screenshot. Was ist das? Äh, hab irgendwie ein bisschen Angst, hier reinzugehen. Nee, ist einfach nur so ein Loch, okay. Und hier ist Schnee. Wo sind wir hier? Hä? Und, und jetzt? Das war's. Das kann nicht sein. Nein, nein, nein, nein, das kann nicht sein. Ah, ich, da waren da mehrere und wahrscheinlich stimmt nur eine. Ja, das kann ich vermutlich raus. Also, wie ich jetzt hier hochlaufe. Oh, hier sind wir wieder, am Anfang. <lacht> Toll. Wir sind nach links gegangen, aber was passiert rechts? Es ist nichts hier. Das weiß ich jetzt nicht, was hier ist. Wenn es jemand weiß, was hier sein soll, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Weil ich nicht weiß, oder ob das zur Deko ist, ich weiß es nicht. Naja. Ja klar, nehmen wir jetzt in Mitte. Auch wenn es hier noch nicht richtig ist, weiß wahrscheinlich nichts... Oder wir nehmen lieber mal... Aber das hat der... Das kann ja gar nicht sein. Und go. Oh, nein. Oh, ho, ho. Hilfe. Nein. Was ist mit mir? Oh, ho, ho. Damit kamen wir wesentlich schneller an. Okay, jetzt nehmen wir mal. Wir haben da hinten die genommen. Und jetzt nehmen wir mal die hier. Und wenn die nicht funktioniert, dann die andere. Ich muss hier laufen. Na toll. Weil hier kein Abgang ist. Oder rutsche ich? Ah, ich rutsche. Okay, das wird gut. Whee. Hoffentlich kommen wir da wo Besseres raus. Weil sonst habe ich ein Problem. Sonst weiß ich wirklich nicht, wie dieses Secret geht. Irgendwie muss es ja gehen. Wenn wenn, wenn wir es nicht schaffen, diese, diese Folge, dann weiß ich tatsächlich auch nicht. Aber hier wieder dieses Ding ist geil. Aber wir sind ja... was? Das kann ja gar nicht sein. Wir sind ja hier wieder. Ja, das geht nicht. Wir sind ja hier wieder. Und dann muss ich wieder die Treppen hochlaufen. Das gibt's jetzt nicht. So, dieses Mal nehme ich rechte. Äh, Dings. habt ihr das gerade gesehen? Äh. Also wenn wir da wieder rauskommt, dann, dann flippe ich aber langsam einmal aus. Wenn hier doch kein Secret ist, dann habe ich mich vermutlich gibt. Bin ich rechts oder bin ich Mitte gegangen? Bin rechts gegangen, ne? Ne, ne, Mitte. ja. Yay. Nein! <lacht> Fast hier noch raus. Wie gerade eben. Dann rutsche ich alleine. Also, wenn wir dann da wieder rauskommen, dann, dann weiß ich aber bei, bei wirklich nichts mehr. Dann habe ich keine Ahnung. Ui, Hui! Und das immer. Aber kann auch sein, dass wir irgendwas ausgraben müssen. Wir gehen aber jetzt mal hier lang, hoffe ich. Man, ich hoffe, dass es jetzt geht. Wir haben, haben wir vier Löcher? Hier ist ja auch noch eins, oder? Nee, nee, nee, okay. Ich probiere jetzt das, aber das, wenn es halt nicht klappt, dann, ja, weiß ich auch nicht. Was ich bedenke. Dass es nicht klappt. Aber ja. Wir haben zwar ein Geschenk, aber bringt gar nicht viel weiter. Ja, dann weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht dann. Dann hör ich halt jetzt auf, das hat sich. Aber habt ihr das gerade wieder gesehen? Ich gehe hier rein und dann will ich hier. Hä? Ach egal. Ja, das war die Fail-Folge. Egal, wir haben wir haben die äh, Rutsche ausprobiert. Wir machen hier noch kurz. Keine Ahnung. Was Neues an. Psst. Ja, ich will jetzt nicht den Job machen. Ja, das war ja die Fail Folge, kommt aber trotzdem. Denke ich mal. Ansonsten. Ciao, mitfahren.